Hallo zusammen, ich bin's nur Daniel und wie versprochen und auch schon mehrfach annonciert, habe ich euch heute ein neues, ein besonderes Format mitgebracht. Ihr könnt es da oben schon sehen, ich habe mir einen Gast eingeladen. Herzlich willkommen, Eddie. Ja, hallo Daniel. Wer Eddie noch nicht kennt, der steckt vermutlich nicht so richtig tief in der Ska-Szene drin, denn Eddie ist einer der bekanntesten Spieler überhaupt. Er ist zweifacher Einzel-Europameister, er ist amtierender Bundesligameister mit euroska treuchtlingen er hat auch schon einige Rätselperlen beigesteuert und es herrscht große Einigkeit, dass Eddie einer der besten Spieler überhaupt ist. Viele sagen sogar, er ist der beste Spieler und dieser Meinung schließe ich mich vorbehaltlos an und deswegen ist es eine besondere Freude, dass wir dich hier heute begrüßen dürfen. Ja, ich habe mich, ich freue mich auch sehr. Eddie, was wir uns vorgenommen haben, ist nicht weniger als ein Battle über zwölf Runden, also wie Rocky in seiner besten Zeit. Und zwar wollen wir mal so ein bisschen Einblick geben in die Welt des profi Wie trainieren die Profis, indem wir uns an die zwei spieler variante Skat en deux ranmachen. Und das heißt, da werden viele Karten offen gespielt. Es ist also nicht zu verwechseln mit Bauern oder mit Offizierskat. Es ist deutlich dichter an dem original allerdings mit eben teilweise offenen Karten. Und damit hat es ein bisschen mehr Ähnlichkeit mit Schach, offene Züge. Und Eddie, erzähl uns doch mal, bevor wir hier in eine Proberunde einsteigen und die Regeln näher bringen, erzähl uns doch mal, wann du das erste Mal mit dieser zwei spieler variante Skat en deux in Berührung gekommen bist. Ja, das war 2000 bei meiner ersten großen Skat-Veranstaltung der Skat-Weltmeisterschaft auf Mallorca. Da habe ich abends dann als Kiebitz tatsächlich dieses Spiel das erste Mal kennengelernt und war direkt von diesem Spiel sehr fasziniert. Das heißt, wie schätzt du denn ähm, das Skat en deux als Trainingswerkzeug ein, um die äh, Fähigkeiten eines Skatspielers voranzubringen. Wie wichtig ist das, auf dem Weg ein Top-Skatspieler zu werden? Ich denke, das ist äh, sehr, sehr wichtig, weil in diesem Spiel ähm, auch sehr häufig die äh, inzwischen für viele auch bekannteren Motive wie Gabeln etc., pp., verschiedene Drückvarianten und so weiter, alles im Geiste durchgespielt werden kann. Und äh, dass man dann alles noch im voraus planen muss und einige Züge im Voraus denken muss, um dann auf die benötigten Punkte, die wir dann brauchen, zu kommen. Das ist doch eigentlich schon sehr faszinierend. Wunderbar. Dann würde ich sagen, genug vorab geredet. Wir haben uns hier schon am Tisch eingefunden. Ariel ist mein Nickname bekannterweise und Eddie heißt VfL. Wir spielen auf Euroskart. Das ist der gleiche Server wie die Skat-Insel, das heißt auch der gleiche Nickname. Ja, und da würde ich sagen, starten wir mal in unsere Proberunde. Gut bleibt, Eddy. Gut bleibt, Daniel. Was ihr hier sehen könnt, ich bekomme ganz normal meine 10 Karten, Skat liegt in der Mitte, Eddy in Hinterhand reizt mir 18 und mein Blatt ist hier einfach ein bisschen zu dünn. Das heißt, ich steige gleich mal aus und während Eddie jetzt hier den Skat aufnimmt und überlegt, was er macht, können wir eben sehen, links im Bilde sitzt die liebevoll genannt äh, Skat-Oma, das heißt, diese Hand wird nicht von einem echten weiteren Spieler bedient, sondern von einem von uns. Und zwar hat immer derjenige die Ehre, der im Gegenspiel ist. Das heißt, in diesem Fall darf ich gleich die Hand der, der Skat Oma mitführen. Und Eddie hat hier gleich mal einen sehr überzeugenden Grang hingelegt. Und ihr könnt euch vielleicht fragen, ja, warum hat er denn hier die Karten aufdecken dürfen? Er hat doch in den Skat geschaut. Das ist eine der Besonderheiten beim En Deux, dass man noch weitere Gewinnstufen dazu nehmen kann. Auch Farbspiele oder Grangspiele mit skat können offen gespielt werden, oder wie in diesem Fall sogar doppelt offen. Das heißt, die Karten werden direkt aufgeklappt und nicht erst nach dem ersten Stich. So, ich werde jetzt mal die, das Spiel eröffnen mit der Kreuz-Lusche. In dem Moment klappt jetzt hier die Karte der Skat-Oma auf, ist für mich zu sehen und ist auch für Eddie zu sehen. Nein, nein, nein, nein. Ach so, und ist im ersten Stich tatsächlich für den ähm, Alleinspieler in Hinterhand noch nicht zu sehen. Eine kleine Feinheit, danke Eddie für den Hinweis. Ja. Ähm, wenn der Alleinspieler in Vorhand ist, dann äh, ist nach der ersten gespielten Karte für ihn die, äh, das Blatt auch sichtbar. So wird der erste Stich noch verdeckt gespielt, aber jetzt. So ist es, ne? Jetzt sehe ich auch die Karten und stelle ernüchternd fest, dass ich nicht Schneider gewinnen werde, dieses Spiel. Ja, das Spiel ist ja ein ganz ordentlicher Auftritt, auf ja. jeden Fall unverlierbar, aber tatsächlich, Kreuz steht hier 4 zu 1. Und ich habe hier gerade noch einen vollen abbekommen, sodass ich äh, den Stich hier für Schneider frei andicken kann. Danach schenke ich dann auch gleich. Und Eddie legt mal los mit 168 Punkten. Wie? Ja, was nicht viel mit Skatkunst zu tun hatte, gerade aber man freut sich natürlich speziell trotzdem über vier Buben und so einen schönen teuren Gramm. Ja, die Punkte werden jetzt gezählt mit 4 Spiel 5, einmal offen 6, zweimal offen 7, da kommen die 168 Punkte her. Und was ihr auch sehen könnt, wir spielen die Turniervariante, das heißt kein Contra, kein Re. es gibt da auch noch eine schärfere Variante. Dafür aber 50 extra Punkte für das gewonnene Spiel. Also Eddie ist erstmal mit 218 Punkten in Führung gegangen. Zweites Spiel. Position hat gewechselt. Ich bin jetzt in Hinterhand. Das heißt, die Oma ist nach rechts gerutscht. Ich darf zuerst reizen und das ist gar nichts. Gar nichts hört sich nach einer Einladung zum Tanz an, aber ich werde sie nicht annehmen. Und im Skat lag tatsächlich auch gar nichts. Ja, das ist etwas, was beim en Deux ganz logisch ist, wo man sich aber trotzdem natürlich erstmal dran gewöhnen muss, da die Skat-Oma nicht mitreizt, auch mit vier Buben, würde die keinen Mucks verlauten lassen, ähm, werden natürlich einige Spiele eingepasst. Rein rechnerisch muss, muss es ja ungefähr sogar ein Drittel sein. Und vielleicht sogar noch ein paar Prozent mehr, denn ähm, jeder Spieler sollte wissen. Grund der Gefährlichkeit der Skatoma, aufgrund ihrer Defensivqualitäten, dass man sich selber eben auch ein bisschen zurückhalten muss, wenn man hier nicht übel auf die Nase fallen will. Es kommt eben noch hinzu, so zum Beispiel auch in diesem Blatt am verdeckten Tisch sicher 18 wert, aber hier ist das ein relativ schlapper 5-Trümpfer und du kannst eben auch nicht damit rechnen, dass hier Fehler im Gegenspiel passieren, denn ähm, es werden ja, wird ja dann mit offenen Karten gespielt, deswegen äh, lasse ich das Spiel lieber mal laufen. Und die Findung hat mir auch durchaus recht gegeben. Auch dieses Spiel hier, grenzwertig beim En Deux, eher ein Pass. Und ähm, da sind wir dann in dem üblichen Modus. Aber jetzt, meine Lieben, jetzt kann mhm. ich mich dann endgültig nicht mehr zurückhalten, obwohl äh, die Vernunft mir sagt, auch das ist sehr, sehr grenzwertig, aber ich werde es jetzt mal riskieren. Ich werde es mal riskieren. Die Findung ist erfreulich, sagen wir mal, es liegt der fünfte Volle drin. Und ihr könnt euch fragen, warum verrate ich jetzt schon so viel? Ich habe jetzt sowieso vor, auch mal zu kontern mit einem Grang ebenfalls doppelt offen. Der ist allerdings ohne 4 und das bedeutet natürlich, der wird nur funktionieren, wenn mir hier kein Ass abhanden kommt. So, Reihenfolge ist ja eigentlich egal, ich starte jetzt hier mal mit dem Herzass. So, und das ist erfreulich. Die größte Angst hatte ich natürlich vor einem Abstich in Karo, weil ich da die Viererlänge habe. Und ihr könnt schon sehen, am echten Tisch hätte die Oma sicher ein bisschen was geboten mit den drei oberen Buben. Vielleicht wäre ich aber mit den vier Assen trotz alledem ans Spiel gekommen. Und jetzt gewinne ich natürlich ähm, die Karo 10 hätte ich nicht unbedingt gebraucht. Ein Bild reicht mir, und der Karo König war ja äh, immer unterwegs. Wenn das Ass nicht gestochen wird. Also, ganz nett von dir, Eddie, dass du mich hier äh, das Ding nochmal auf diesem Weg durchspielen lässt. Ja, natürlich. So ein Grand zweimal offen ohne Vieren, der ist ja auch was brandgefährliches. Den gibt es ja auch nicht sehr häufig in dem en Der muss schon sehr, sehr gut sein in der Regel. Und man sieht auch direkt, mit Vieren kann jeder spielen, aber ohne Vieren, so wie der Daniel, äh, und schon ist man punktgleich. Ja, nun wird mich hier vielleicht ein bisschen die Euphorie getrieben haben und auch das Wissen, dass wir hier noch in der Proberunde sind. Ich glaube, in der Originalrunde werde ich äh, mich wahrscheinlich doch ein bisschen besser oder ich hoffe mal, dass ich mich da besser im Griff habe und ein Risikospiel wie ein Gang ohne 4 dann nicht noch mit extra Stufen verteuerte. So, aber es wurde erstmal belohnt. Auch hier bin ich jetzt mit 18 wieder Besitzer und ich könnte jetzt eben auch dieses Spiel einmal offen oder zweimal offen spielen, aber das ist mir dann doch eine Ecke zu schwach und vor allen Dingen habe ich in Hinterhand eben noch den Vorteil, dass Eddie jetzt, wo ich die Karten nicht aufklappe, seinen ersten Stich erstmal äh, in Unkenntnis der Verteilung spielen muss. Dann legt er die Karte von der Oma und die kommt ja viel schnell und jetzt ähm, klappt die Karte der Oma auch für mich auf, und oje, oh wir spielen auf jeden Fall schon mal gegen vier Trümpfe, wie schade. Ja, So, jetzt gibt es hier natürlich mehrere Drückvarianten. Der Daniel könnte Karo 10 König gedrückt haben, er könnte sie aber genauso oben gelassen haben, und ein blankes Pik Ass neben der blanken Herz Lusche was wahrscheinlich bei dem Spiel, weil es eigentlich zu stark ist, nicht so sein sollte, nur nach dem Aufschlag, den ich jetzt gewählt habe, ist äh, dieses Spiel wahrscheinlich tatsächlich nur noch zu gewinnen, wenn er Karo-10-König wirklich oben hat, deswegen... Ich decke es hier mal auf, denn ich sehe es zwar dieses schon... Dieses Karo-Ass und die Trumpf-10 werden wir jetzt irgendwie nicht nach Hause bekommen und deswegen... Wir spielen es jetzt einmal mal für die Zuschauer durch, ganz schnell. Denn es gibt natürlich auch gute Nachrichten, Vier trumpf ist ja das eine, aber erstens mal steht hier die Trumpf 10 blank, und das kann ich aus meinem Blatt natürlich auch ersehen. Und was fast noch wichtiger ist, Peach steht 2 2 das heißt, ich gebe mich jetzt, begebe mich gar nicht erst noch in eine Trumpfkürze, sondern kann direkt einmal Pik von oben und einmal von unten spielen, Habe mir damit die Pik 7 hochgespielt, und vor allen Dingen, die drei Trümpfe nützen Eddie insofern wenig, als er eben seinen Ass nicht nach Hause bekommt. Genau, und wir stehen jetzt hier irgendwie auf Ende 40. Rest schenken. So, Ende 40 war fast, fast genau, ja. Ja, aber viel mehr war irgendwie in diesem Spiel nicht drin, die Trümpfe, Standen zwar zu viert, aber Peak 2-2 war doch für Daniel ein großer Vorteil. Und so habe ich mir dann hier erstmal die Führung erkämpft. Und auch hier ja. könnte man mit gutem Willen wieder reingehen, aber ich glaube, ich werde mal diesen Vorsprung noch mindestens ein Spiel länger erstmal verteidigen. Ja, aber das ist natürlich noch mal eine 18 auch in Hinterhand. Naja, wir spielen ja nur eine Testrunde, deswegen, ich ja. behaupte, dass es mit der Karte sinnvoller ist, selber zu spielen, als sich ein Spiel des Gegners anzugucken. Wir schauen uns das mal an. Ja, und da sind wir jetzt. Das gibt es sehr selten in einem selten. Bereich, wo ich zum Beispiel auch in meine Reizung gleich diese Stufe offen und doppelt offen mit einbauen kann. Das heißt, normalerweise wäre hier vielleicht schon irgendwo bei 20 Finito, aber so kann ich durchaus mal auf 40 gehen. Und ist auch fair, 20 finito. Oh ist auch fair zu das ist, sagen. Das, das, das hört sich auf jeden Fall nicht gut an. Ah. Ist fair zu sagen, dass ich jetzt ein bisschen was verraten habe. Das ist ja in der Proberunde okay. Das werden wir in unserem ja, ja, ja. echten Battle natürlich ein bisschen zurückfahren. Eddie, du bist überrascht über die 20er bzw. 40er Annonce. Ja, ich habe hier wirklich ein Herz geplant. Ähm, <lacht> ja, dann hoffe ich mal, dass ich dir damit jetzt äh, ein bisschen ähm, Feuer machen kann, ne? Ich werde übrigens mal, haben wir ja noch ganz vergessen, wo du es schon so ankündigst, werde ich doch hier schon mal die Glocke bereitstellen. Die Glocke mal so kann man, wenn man Herz zweimal offen gereizt hat, auf jeden Fall schon mal zucken. Ja. Das ist. Das ist gar nicht so unwahrscheinlich. Da kommt der Kreuz, auch das keine Überraschung. Eddie spielt die Lusche aus, er spielt ihn verdeckt und die Karte der Oma klappt auf. Dann klassisch einfach mal eben durchziehen. Was wissen wir denn jetzt über die Hand des Alleinspielers? Er hat offensichtlich fünf Trümpfe mit beiden Trumpfvollen. Er hat Herz, Ass und Zehn in der Hand und da wird er gleich sehen, beziehungsweise du siehst es ja jetzt schon, die Gefahr ist nicht so groß wie befürchtet. Herz, Ass und 10 werden laufen, es sei denn, du hast jetzt vielleicht aufgrund meiner Annonce anders gedrückt. Pik Dame zu dritt ist natürlich nicht so dolle und auch Karo 10 Lusche ist nicht so dolle. Ja, kann ich vielleicht damit rechnen, dass Karo 10 Lusche gedrückt sind, das wäre nicht ungewöhnlich. Und dann kommt es dem Eddie zugute, dass sowohl in Herz nicht viel los ist, als auch das Pik 2 zu 2 steht. So, da muss ich mal gerade überlegen, habe ich hier irgendeine Variante? Ach, wir spielen hier mal jetzt einfach aus der Lameng und holen erstmal in Pik den Stich ab, der war ja klar. Und ähm, komm, wir testen einfach das Karo Ass. Wir wollen mal die Drückung überprüfen und, Überraschung, Karo Ass läuft. Könnte jetzt natürlich auch mal die Variante sein mit der Karo 10 oben und zwei Pik im Keller. Gucken wir mal, ob ich auf da auf jetzt auf richtig liege. Auf, Dan auf Daniel kann man sich verlassen. Ja, wunderschön. Da hat ich doch dem Eddy hier die Karo 10 schön freigespielt. Da ist das nicht... Ist der noch ähm, wieder, äh, Ich, ich wollte gerade sagen, einen. es ist komplett egal, wie ich den gedrückt... Selbst wenn ich den glatt gedrückt hätte, hätte ich im Finale ja Trumpf 10, Trumpf voll noch verloren mit Ladung von Daniel, weil er alle drei Fehl hat. Aber... Ähm, jetzt müssen wir mal kurz gucken. Ja, das wird alles nichts ändern, ne? Es wird alles nichts ändern. Ja, ich glaube, den no. Trumpf doch, doch, doch, verlierst doch, das du doch auch, uns. auch wenn du jetzt alles abziehst, weil ich ja dann den letzten Herz noch bringen kann, ne? Aber trotzdem, klassisch beim Ondu. es wird häufig dann nicht über Trumpf gespielt, sondern auch mal die Fehlkarten erstmal alle abgezogen. Jetzt kommt Trumpf, ich dränge mich hier rein und bringe hier den... Herzkönig. Ein Trumpf voller ist noch unterwegs. So gesehen warten wir hier nochmal auf die 10. Das ist das Maximum, was wir jetzt nach meinem etwas schlappen Vortrag bekommen können. Also ich glaube, den habe ich dir ein bisschen sehr leicht gemacht. Ähm, wenn ich direkt Pik 10 nachziehe, dann wäre Dann wäre ich enttan cool genau. aufgeflogen und so gesehen, naja, schieben wir es mal auf die Proberunde und wir wollen es gar nicht vertiefen. Wir genau. gehen in die letzte Partie. So. Ich bin, in Vor äh, ich bin vorne um 24 Punkte, ich werde passen und versuchen... Ah, da hätte ich, ich aber noch ein schönes Spiel auf, auch. Ja. Ich auch, ich äh, lasse dir hier in der Proberunde den Vortritt, aber auch das noch eine wichtige Erkenntnis. Wir spielen natürlich nur die echten Spielpunkte aus. Es gibt keine Extrapunkte dafür, wenn einer in diesen zwölf Runden eine Liste gewinnt. Von daher taktisch wäre es jetzt nicht klug, nur um die Liste noch zu gewinnen, ein riskantes Spiel zu machen. Wir haben also hier beide 2 zu 0 gespielt, du hast, die, du hast mehr Spielpunkte und, ja, ein schöner Einstieg, denke ich, um zu zeigen, wie dieses Spiel funktioniert, wie die Regeln laufen. Und ich bin jetzt schon richtig heiß, ich habe schon richtig Lust auf unser echtes Battle. Da werden wir uns ein bisschen mehr fokussieren. Ich hoffe mal, dass ich diesen Kreuz ohne 3, wenn er dann so ähnlich noch mal vorbeikommt, dann schlagen kann und dann hier auch unserer Glocke den Einsatz gebe. Ich lasse sie hier trotz alledem mal zur Freude erklingen. Funktioniert. Und dann würde ich sagen: Danke für den Moment und lass uns mal direkt ransetzen und ins Battle starten. So machen wir es. Danke auch. Tschüss, Eddy. Bis gleich. Tschüss.